Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger. Videos mit echtem Mehrwert, heute zum Thema Sales Funnel und E-Mail Funnel und wenn dich dieses Thema interessiert, dann bleib jetzt dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. Heute geht es ums Thema Funnel. Ich hatte letztens eine Diskussion mitbekommen zu diesem Thema und äh, wollte mich mal dazu äußern. Da hat jemand das Ganze eigentlich so fast ein bisschen äh, verteufelt, sage ich jetzt mal. Aber Funnels sind nicht unbedingt zu verteufeln, sondern ganz im Gegenteil, sie sollen den Sales auch ein bisschen unterstützen. Was ist jetzt genau ein Funnel? Also der Funnel soll dazu beitragen, dass man eben Vertrauen aufbaut, dass man äh, Informationen abgibt über mehrere Tage hinweg. Man sagt ja so zum Beispiel per E-Mail sollte das erfolgen, gibt man so zwischen drei und sieben Tagen verschiedene Informationen ab zu einem Thema und dieses Thema wird dann entsprechend in den E-Mails thematisiert, so dass es auch Wissen ist, was man ganz normal weitergibt oder auch Tipps, die man nutzen kann. Ich habe so etwas Ähnliches bei mir im Einsatz, das ist die Instagram-Challenge, ich blende hier unten dann auch noch den Link dazu ein. Und diese Instagram-Challenge ist so aufgebaut, dass du jeden Tag eine Aufgabe gestellt bekommst, also im Prinzip nicht unbedingt so einen direkten Sales Funnel, weil du kannst am Ende nichts kaufen oder so. Und in der Regel zielen ja diese Sales Funnels auf einen Verkauf ab. Das heißt, man baut zuerst über mehrere Tage hinweg diese verschiedenen Informationen auf, beziehungsweise das Vertrauen auf. Und wenn man das Vertrauen hat, dann kann man entsprechend weiterarbeiten und vielleicht auch direkt eine ja Ich sage mal einen Verkauf tätigen, ist also möglich. Grundsätzlich, was ich äh, definitiv nicht unterstütze, ist, wenn jemand kommt und sagt, du brauchst unbedingt einen Sales Funnel, das ist das non plus ultra, etwas anderes gibt es nicht. Das unterstütze ich definitiv nicht, weil es gibt auch immer noch äh, Möglichkeiten, wie man äh, direkt verkaufen kann, sei das offline, sei das auch online, in einem Shop oder so. Es ist, ich sage mal, ein Marketinginstrument, was man nutzen kann. Nun, wie sehen wir Sales Funnel um? Das geht im Prinzip relativ einfach mit einem E-Mail-Marketing-System. Ich nutze dazu ClickTip, weil ich da sehr viele Möglichkeiten habe, auch mit verschiedenen Kampagnen zu arbeiten. Man kann sich bei mir auch zum Beispiel per SMS registrieren. Ist also auch möglich, das ist dann möglich ab der Enterprise-Version, die ich schon seit mehreren Jahren habe und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie du eben diese verschiedenen E-Mails pro Tag dann entsprechend verschicken kannst. Du kannst natürlich in den Kampagnen von ClickTip noch ein bisschen was verändern. Das heißt, du kannst da auch zum Beispiel noch ein paar Abhängigkeiten reinmachen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand auf Link A geklickt hat, dann schick ihm diese E-Mail. Wenn jemand auf Link B geklickt hat, dann schick ihm diese E-Mail und so weiter. Also, das ist alles möglich über ClickTip. Sehr viele Firmen oder beziehungsweise sehr viele E-Mail-Dienstanbieter arbeiten äh, heute noch mit Listen. Da ist das mit diesen Listen etwas komplizierter. Äh, da kann man dann nicht aufgrund von Links und so weiter das Ganze in eine Kampagne verpacken. Aber die Idee dahinter ist, dass du im Prinzip zuerst mal äh, ja, das meiste, was man eigentlich nutzen kann für so ein Sales Funnel ist, wenn du ein Problem löst. Also du greifst irgendein Problem auf und dieses Problem löst du dann, indem du die Person dazu bewegst, auf der Webseite sich zu registrieren für deine, für deinen Sales Funnel. Und ganz zum Schluss gibt es dann die Möglichkeit, dass du entweder einen Kurs kaufen kannst oder meinetwegen auch ein kostenloses Coaching hast oder auch zum Beispiel vergünstigt irgendwas an Dienstleistungen oder auch an Produkten, das geht genauso mit Produkten, ich denke mal das Einfachste ist, um einen Funnel zu starten, wenn du entsprechend eben ein Problem löst von einer Person oder von wem auch immer. Da geht es vor allem dann darum, dass eben diese Probleme schlussendlich bei einem Kunden bestehen und diese Probleme werden gelöst aufgrund der der Webseite, die du da erstellt hast und unten kann man sich dann ins Formular eintragen und dann bekommt er zum Beispiel über die nächsten fünf, sechs Tage hinweg jeweils die besten Tipps, um eben dieses Problem zu lösen. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, das ist jetzt nicht unbedingt so ein Sales Funnel, wo du über mehrere Tage hinweg etwas, ich sage mal, machen kannst, sondern da geht es vor allem darum, dass du eben auch Leads generierst, also sprich äh, potenzielle Kunden generierst und dazu eignet sich ein Tool, das nennt sich Typeform. Dort hast du die Möglichkeit, verschiedene Szenarien äh, entsprechend zu, äh, zu hinterlegen und auch mit verschiedenen Antworten und so weiter. Äh, dazu gibt es dann mal noch ein Live von mir und über Typeform hast du dann die Möglichkeit äh, zum Beispiel Fragen zu stellen. Äh, ich weiß auch nicht, irgendwie so das Thema äh, Social Media, wenn ich das jetzt mal von meiner Seite her mache. Äh, bist du auf Facebook, dann gibt es Antwortmöglichkeit, ja, nein. Falls ja, geht auf äh, die nächste Frage, falls nein, okay, wäre es interessant für dich auf Facebook auch etwas zu tun, äh, diesen, diesen möglichen Marketingkanal für dich auch zu nutzen, ja, nein. Und so kann man sich dann das ganze Formular ein bisschen zusammenstellen und ganz zum Schluss kommt man entweder auf eine, auf eine Seite oder man wird darauf aufmerksam gemacht, dass man jetzt eben gerade mit mir Kontakt aufnehmen soll, um einen Termin zu vereinbaren, dass wir eben das Ganze so direkt umsetzen können und ich habe dann auch im Hintergrund diese ganzen Informationen drin. Das also zum Thema des Typeforms, was auch eine Möglichkeit ist, um einen Sales Funnel zu generieren, zu machen. Und die eine Möglichkeit ist eben, wie gesagt, auf E-Mail das Ganze zu erstellen, dass du da mehrere E-Mails verschickst, also auch Vertrauen aufbaust, weil grundsätzlich ist es im Verkauf immer so, wenn man kein Vertrauen hat zu der Person, dann kauft man von dieser Person in der Regel auch nicht. Und wirklich lasst einfach die Finger davon von Personen, die sagen, ja, Sales Funnel, Funnel, Funnel, Funnel, das ist das Einzige, was wirklich funktioniert. So ist es nicht. Man kann auch durchaus mit anderen Möglichkeiten entsprechend neue Kunden generieren. Und natürlich auch die persönlichen Empfehlungen und so weiter. Aber wenn jemand kommt und sagt, du brauchst unbedingt einen Sales Funnel, der hat dann offenbar das komplette Marketingkonzept einfach nicht ganz verstanden, weil es gibt durchaus wirklich andere Möglichkeiten, um eben an diese neuen Kunden zu kommen. Klar ist ein Funnel relativ einfach umzusetzen. Das läuft auch automatisiert und diese Automatisierung kann manchmal auch ein bisschen ja, sich negativ auswirken auf die potenziellen Kunden. Aber das Wichtigste ist eigentlich im Prinzip immer, wenn etwas in einen Funnel reinkommt oder beziehungsweise eine Person in einen Funnel reinkommt, dann ist es in der Regel so, dass von diesem Funnel aus ein Problem gelöst wird. Also zum Beispiel jetzt bei meiner äh, Instagram Challenge, wenn du da ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann äh, kannst du dich hier registrieren und äh, dann bekommst du jeden Tag über sechs Tage hinweg jeweils eine E-Mail mit Inhalt und auch noch zusätzlich dann einen Link auf die Webseite, weil ich dort noch mehr Informationen habe, auch mehrere. Äh, ich sag mal äh, Videos, die ich dir dann zeigen werde und so weiter. Also das hat dann schon eher was mit äh, einem Funnel zu tun als mit einem Sales Funnel. Und ich könnte dir dann natürlich nachher immer wieder neueste Informationen rund ums Thema Instagram zusenden. Da geht es dann auch wieder in die DSGVO rein, dass man dort auch ganz klar kommuniziert. Du registrierst dich jetzt nicht nur für diese Instagram Challenge, sondern eben auch noch für Informationen rund um das Thema Digital Marketing. Und dann darfst du da auch entsprechend mehr Informationen rauslassen per E-Mail. Ja, das war es also zum Thema Sales Funnel bzw. E-Mail Funnel. Es ist ein gutes Instrument, was man nutzen kann, aber nicht das non -Plus ultra. Also wenn man äh, Online-Marketing macht, dann sollte ein Sales Funnel definitiv ein Mix oder beziehungsweise ein Instrument von einem kompletten Mix sein. Und äh, da arbeite ich mit meinen Kunden immer so, dass ich auch mit denen zusammensetze und äh, mir das Ganze dann anschaue und, und das Ziel ist natürlich schlussendlich äh, der Weg, den ich einschlage mit, mit dem Kunden und äh, wenn der Kunde jetzt das Ziel hat, einfach äh, mehr Produkte über seinen Shop zu verkaufen, dann ist der Funnel nicht unbedingt das allerbeste Instrument dazu und äh, das solltet ihr auch ein bisschen euch zu Herzen nehmen, nicht immer nur ein, ein kleines Stück von äh, irgendeinem äh, von irgendeiner Person, die sagt, das ist das Nonplusultra, genau das musst du machen und nur damit hast du Erfolg. Das kann man so definitiv nicht sagen. Das hat vielleicht bei der Person funktioniert, vielleicht hat es bei zehn anderen Personen auch funktioniert, aber genau in deinem Fall könnte es das jetzt zum Beispiel nicht. Gut, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim erstellen eines Sales Funnels oder eines Funnels. Wenn du noch mehr Informationen haben willst, dann kannst du mich gerne kontaktieren und äh, wünsche dir jetzt auf jeden Fall ein schönes Wochenende, weil wir haben ja Donnerstag jetzt gerade 10.20 Uhr. Bis zum nächsten Mal und tschüss.